Wenn der Tag zu Ende geht, wartet Schlumsi mit sieben wunderschönen Gute-Nacht-Geschichten auf dich. Dankeschön, das ist lieb von dir. Welche ist deine Lieblingsgeschichte? Schlafenszeit. Leon klammert sich mit seinen Armen ganz fest. Ist Schlumsi-Zeit. Schließ deine Augen und träum schön. Gute Nacht und bis morgen. Schlumsi mit sieben Gute-Nacht-Geschichten. Jetzt neu von Niki.